Das ist ein, ein Spiel mit einer realistischen Grafik. So sieht das Ganze aus. Ich habe 60 FPS auf die höchsten Einstellungen. wie auf hoch sogar sehr hoch boah, aber ich lasse es auf hoch weil es sag mal so auf die höhen hohen anstellung nicht auf die höchsten auf hohen Einstellungen. aber eine der höchsten ne? ist egal es sieht trotzdem schön aus 60 fps glatt hm. das spiel sieht ultra gut aus Weiß nicht, warum, was spiele ich überhaupt meine so. Granate los das war's. Wie da, sehr explodiert war. So ich, ähm, ja. Ich wollte euch kurz nur ein Spiel zeigen, mehr war das nicht. Sorry, dass es das wieder so kurz war, aber naja, was soll's.